Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Am 25. November 2021 fand die konstituierende Sitzung für den Lüneburger Staatsrat statt. Ich habe die Amtsantrittsrede von der neuen grünen Oberbürgermeisterin Claudia Kalich aufgenommen. Die Aufnahme ist leider verweigert. Die anwesenden Journalistinnen wurden durch die Stadt darauf hingewiesen, dass der Corona-Abstand von 1,50 Meter einzuhalten sei. Die anderen Journalistinnen haben sich leider nicht daran gehalten. Sie haben sich einfach direkt vor mir hingestellt und da ich im Rollstuhl sitze, haben sie mir die Sicht auf das Geschehen komplett genommen. Ich wurde sogar zwischendurch gestoßen. Denn dies ist der Start in eine neue Wahlperiode und in eine neue Zeit. Denn das darf man unübertreibend sagen, eine Ära ist zu Ende gegangen und wir beginnen etwas Neues.